Wer bei Ihnen zu Hause ist, der Experte im Geschirrspülmaschinen einräumen. Aha, und seht Ihr Partner das auch so? Wenn ja, dann dürfen Sie sich zu einer seltenen glücklichen Spezies zählen. In den meisten Partnerbeziehungen gibt es Themen, bei denen beide meinen, schrecklich, dass wir uns wegen so einer Banalität streiten, aber mein Partner sieht das einfach total falsch. Geht es bei den Konflikten tatsächlich um das optimale Einräumen einer Geschirrspülmaschine? Um das Ausdrücken einer Zahnpastatube? Oder welche Straße am schnellsten in die Stadt führt? Oder einem der sonstigen Pipifax-Themen? Nein, natürlich nicht. Aber warum geht es eigentlich? Warum ist man nahe einem Scheidungsgrund, wenn man sieht, dass die Zahnpastortube wieder misshandelt wurde. Nein, nicht weil man Mitgefühl mit einer falsch ausgedrückten Tube hat. Tatsächlich haben alle diese Streitthemen, so unterschiedlich sie auch sind, den gleichen Grund. Man fühlt sich vom Partner nicht respektiert, nicht anerkannt oder nennen sie es bei dem anderen Namen. Es ist auf jeden Fall ein Gefühl, bei dem der Inhalt des Streits nicht wichtig ist, sondern die gefühlte Haltung des Partners einem gegenüber, über die man sich ärgert. Deshalb macht es auch wenig Sinn, mit immer neuen Beweismaterial dem Partner aufzuzeigen, dass er nicht Recht hat. Ja, aber wie löst man solche Konflikte? Indem man in der Beziehung einen festeren Boden entwickelt. Okay, was heißt das? Wenn Sie sich der Wertschätzung Ihres Partners ganz, ganz sicher sind, dann lächeln Sie wahrscheinlich, wenn Sie in der Geschirrspülmaschine den Teller an der falschen Stelle sehen oder der Verschluss der Zahnpasta wieder einsam neben der Tube liegt. Dann schütteln Sie kurz den Kopf, wenn der Partner am Lenkrad wieder seinen üblichen Umweg nimmt, aber sie schaffen es, das Thema abzuschütteln. Sie schauen mit einem liebevollen Blick auf die Marotten des Partners und statt einem Streit darüber zu beginnen, begegnen sie dem Ganzen mit einem Lächeln. Ja, und wie erreicht man diesen festen Boden in der Beziehung? Das sage ich Ihnen gerne wenn Sie bereit sind, sich täglich für eine Minute für die positive Seite Ihrer Beziehung einzusetzen, statt gelegentlich in einem Pipifax-Streit stundenlang für das Negative in Ihrer Partnerschaft. Details dazu finden Sie auf meiner Internetseite.